Hallo Junge und Junggebliebene. Heute werden wir mit dem Logikus weitermachen, mit dem Cosmos Logikus Spiel- und Lerncomputer. Im vorigen Video habe ich euch das Experiment 1 gezeigt, ziemlich langes Video, in, und ich glaube es ist interessant jetzt eine Zusammenfassung zu, zu machen und auch ein paar Sachen mehr zu erklären, die ich im vorigen Video nicht erklärt ha habe. Deswegen haben wir hier diese Tafel, die ich schon geschrieben habe. In den verschiedenen Spalten, fünf Spalten, haben wir erst die Wahrheitstafel der Funktion, dann die Logikfunktion, wie sie geschrieben wird, dann ein elektrisches Modell, des Logikus, ein, Logik, ein äh, logisches Modell und am Ende, wie äh, das Programm geschrieben wird auf, von unserer Logikus-Verkabelung. Ja. Dann haben wir hier die vier verschiedenen Funktionen, die mit einem einzigen Schalter gemacht werden können und auch ähm, am Ende haben wir einen äh, ganz allgemeinen Modell unseres Logikus aus einem äh, systemtheoretischen Standpunkt erstellt. Hier, das können wir schon erklären, haben wir das Programmierfeld und die Vergabelung. das wäre unser Programm, die Eingänge unseres Logikus in der Taster. Und die Schaltschieber S0 bis S9. Also haben wir im Gesamten elf verschiedene Eingänge zu unserem Programm. Und dann die Ausgänge unseres Programmes wären Lämpchen L0 bis L9. Also die Eingänge sind boli bolische Werte und die Ausgänge sind auch logische Werte die, oder herbolische Werte, die 0 oder 1 sein können. Die Lämpchen äh, 0 ähm, zeigt uns an, wenn es nicht brennt, und eine 1, wenn es brennt. Und der Taster, wenn er gedrückt ist, ist es eine 1. Und wenn es nicht gedrückt wird, dann geht sie zurück automatisch auf 0. Ja. Und die Schaltschieber, sind, äh, wenn sie nicht eingeschiebt sind, sind sie eine 0. Und wenn sie eingeschiebt werden, dann ist sein Wert eine 1, wie ich hier am mark ähm, Logikus markiert habe ja, und euch im vorigen Video erzählt habe. Dann, die erste Funktion, hier die 1, ist, was wir die Identitätsfunktion nennen werden. Und es ist einzig, dass die dass das der Ausgang, egal wie der Eingang ist, also wenn äh, Schall, äh, der über 0 auf Stellung 0 steht, dann brennt das Licht, dann das Lämpchen ist auch eine 0 und das brennt nicht. Und wenn der Schaltschieber auf 1 ist, dann wird L0 auch auf 1 und das Lämpchen L0 wird brennen. Und jetzt, damit ihr euch nur auf Lämpchen L0 konzentriert werde ich alle andere Lämpchen bedecken und jetzt äh, werden wir die Quelle zu unserem Programm ähm, stecken. Ja? So. so, jetzt ist Aufstellung des Schalts S0 auf, auf 0 und das Lämpchen ist auch auf 0, es brennt nicht. Und wenn ich es als über 0 auf 1 stelle, dann brennt das Licht. Ja? Das wäre unsere erste Funktion, die Identitätsfunktion. Jetzt kommen wir auf die zweite Funktion, das ist die Negationsfunktion. Ja? Hier habt ihr die Wahrheitstafel, die äh, logische Funktion. L1 ist... LS0, aber äh, mit einer Negation, die ich, wie gesagt, mit einem Strich mh, oben äh, auf der Variable äh, stelle. Also wenn S0 auf 9, 0 steht, ist äh, S0 Negation eine 1 und so das Schläppchen L1 brennt, wie ihr seht, und äh, wenn ich S1 auf 1 stelle, dann, i als 1, es 0 auf 1 stelle, dann geht das Licht aus, ja. Also, es funktioniert umgekehrt wie die Identitätsfunktion. Und dann die Logikfunktion, die ich, ähm, ich habe es vorher nicht, nicht, ähm, nicht erklärt, haben wir das elektrische Modell, mit der Batterie, die auf 4,5 Volt ungefähr, ja, die die Nennspannung einer äh, flachen Batterie ist 4,5 Volt. Und der Strom, die äh, durch einen einzigen Lämpchen fließt, ist ungefähr 70 mA. Ja, die 70 mA ist, ist ein, Nenn die, der Nennstrom der originellen Lämpchen, ja. Und äh, die 4,5 Volt ist die nenn Nen Spannung der Spannungsquelle die hier in Q haben werden wenn ich ja hier, hier die positive der, den positiven Pol der der Batterie hier an der Quelle steht. Wenn ihr es andersherum habt, dann werden es hier minus 4,5 Volt geben. Und ich würde raten, wenn ihr dieselben Resultate als ich äh, ha haben wollt, dass ihr das, die Quelle hier an, an diesem Punkt äh, plus die Pluspol der Batterie steckt, ja, die Batterie, die im hinteren. Dann, dann hier sieht man es nicht, weil, weil sie verborgen im hinteren Teil des Logikus äh, steht, ja. Und äh, das elektrische Modell äh, die, die ist im Allgemeinen nicht nötig, aber es wird sehr, äh, sehr brauchbar sein, wenn wir äh, eine Fehlerkohle, eine Fehl Schaltung, also ein Kontakt, das nicht gut Kontakt macht und unsere Schaltung nicht funktioniert, dann wird der elektrische Modell schon sehr brauchbar sein, ja, weil wir die Spannung messen können, hier habt ihr einen sehr, das ist der der einfachste Modell eines Multimeters, das ich habe. Mit diesem Multimeter können wir äh, Spannung, wir können äh, Strom und wir können äh, Widerstand messen. Und wenn unser Logikus einen falschen Kontakt hat, ist, ist es ist für die Fehlersuche sehr, sehr äh, brauchbar, so einen Multimeter zu haben. Das ist das einfachste Multimeter, das ich auf Amazon und äh, ziemlich das ja, billigste Multimeter und es ist genug, um, um auf Fehlersuche, auf unserem Logikus zu gehen. Ihr weißt es, dass manchmal wackelige Kontakte oder nicht gute Kontakte gibt, um ähm, mehr äh, heutzutage. Da, der, der Logikus mehr als einen halben Jahrhundert steht und, und ist, es ist fast unglaublich, dass er noch so, so, dass er noch so gut funktioniert. Aber das ist, weil er sehr einfach äh, bebaut ist, ja, gebaut worden ist. Da hat sich, das war eine ganz gute Erfindung der der Konstrukteur Abteilung der Logikus Labors gewesen ist. So, ja. Ähm, ich mache weiter. Äh, ich werde auch, wenn ihr wollt, andere. Wie, wie wir auf Fehlersuche gehen können, wenn unsere Schaltung nicht gut funktioniert, weil ein Fehlkontakt auf unserem Logikus ist und wir, wie wir das ganz leicht mit einem Multimeter aufspüren können. Ja? Das ist ein 10 Euro Multimeter, also ein ganz billiges, das ihr auf Amazon ähm, bestellen könnt. Ja? Also, aber normalerweise, wenn alles gut funktioniert, würden wir den elektrischen Modell äh, nie, nicht, äh, wird, er, wird er nicht, brauchen wir ihn eigentlich nicht, ja. Aber es ist auch sehr interessant. Hier ist der Schalter. Wenn er auf Null steht, ist kein elektrischer Weg zum zu der Lämpchen und so kann das Lämpchen nicht brennen und wenn die, äh, der Schalter auf 1 gestellt wird, dann kann der Strom fließen und dann kann das Lämpchen brennen. Dann der Logikus, der logische Modell ist einfach, was ein Puffer äh, genannt wird, also der Ausgang ist dasselbe als der Eingang. Das ist eine Identitätsfunktion und wird hier im logischen Modell mit einem einzigen Dreieck dargestellt. ja. Und äh, äh, das Programm, wir, alle Programme äh, sind äh, erstens von, äh, wird die Quelle dargestellt, weil alle Programme brauchen... Äh, die Quelle, äh, die Spannung zu mh, verbunden zu sein, zu Quelle verbunden zu sein, weil sonst ja gar kein Strom fließen kann, wenn wir keine Energiequelle, wenn wir keine Batterie, dass die Energiequelle darstellt, ja. Das ist unmöglich, dann, dass, äh, wenn wir das äh, Programm nicht zur Quelle äh, verbunden haben können. Kann kein Programm funktionieren. Ja? Und dann die Quelle auf. Das habe ich im vorigen Video, war das nicht ganz eindeutig, weil ich die Spalte, wo, ich, wo der Kabel hingeht, nicht, ähm, nie, nicht gezeichnet habe. Ich habe nur AA, aber AA könnte die Spalte 0, die 1 und, oder die 9 sein. Und hier habe ich es äh, markiert, Spalte 0. Ja? Und dann 0AB zu Lämpchen 0. Am Ende ist immer, äh, muss das Programm zu irgendeinem Lämpchen hin, hingehen, sonst, äh, also verbunden werden, zu einer Quelle verbunden werden, sonst kann man ja gar, gar nicht, äh, würde ja, wird ja gar kein. Das Programm nicht funktionieren, weil es keinen Ausgang haben würde. ja Und das in allen Programmen wird erst die, äh, ein Q cool sein und am Ende wird es immer ein Lämpchen. In diesem Fall Lämpchen 0. Ja, was könnte Lämpchen ein Lämpchen zwei Lämpchen drei sein? Alle Programme werden so geschrieben. Und wie schreiben wir das Programm, wo wir äh, den Kabel? anfangen, also an der Quelle und wo der Kabel hingeht, also auf Spalte 0, äh, großes A hier und äh, kleines A auf der linken Seite der Reihe A. Und wie wir sehen, gibt es 10 äh, Reihen, ja, aber nur fünf Umschalter. Die, jede der fünf Umschalter werden simultan von jedem Schaltschieber S0 zu L9 äh, kontrolliert. Ja? Und so kontrollieren wir äh, auf einmal alle fünf Umschalter. Aber hier benutzen wir nur drei Umschalter, ja? weil der erste Umschalter zwei Funktionen hat. Der dritte Schalter wird die Tautologie und der vierte Schalter ist die Kontradiktion, ja? wie ich schon, wie, wie, wie schon erklärt habe. So, jetzt haben wir die Negationsfunktion auch ähm, beschrieben. Ich mache weiter mit der Negationsfunktion ihr hier seht, wie das Lämpchen brennt. Hier habt ihr auch das elektrische Modell. Ja? Also hier könnt ihr sehen, wenn, wenn der Schalter auf 0 steht, der Schalter Schaltschieber 0 auf 0 steht, dann kann der Strumpf durch das Lämpchen äh, L1 äh, fließen und das Lämpchen L1 brennt, wie hier. Ich, ich, es sieht, und wenn wir den Schalter auf 1 stellen, dann brennt der. <lacht> wieder habe ich den Schalter S1. Der Schalter S1 macht nichts, weil er gar nicht programmiert ist, ja, nur der Schalter S1. Und jetzt geht der Lämpchen L1 aus, ja? Weil, weil der Schalter auf 1 nicht ist keine elektrische Verbindung. Und dann der logische Modell ist ein Negator, das ist wie ein Puffer, aber am Ende des Dreiecks haben wir einen kleinen Kreis. Und, und das symbolisiert, dass L1 die Negation des S0 ist. Also wenn S0 auf 0 ist, ist L1 auf 1 und brennt und wenn der Schalter S0 auf Position 1 ist, dann äh, ist L1 auf 0 und das Lämpchen löscht aus. Wie hier. Wenn es auf S0 auf 1, dann brennt Lämpchen L1 nicht. Und die, hier das Programm. Wir haben hier eine Quelle. Auch wenn die Quelle nicht direkt eingeschaltet ist, also mit zwei Kabeln ja auf auf die Stellung BBA äh, äh, kommt es, äh, auch wenn es nicht direkt, auch mit zwei, auch wenn es mit zwei Kabeln ist, kommt äh, eigentlich die, die das Kabel von der Quelle immer, das muss immer so sein, so Quelle auf 0BA und ein anderes Kabel und jetzt ist es, ja, das hat sich aus dem Löchlein herausgeschoben. Deswegen ist das, aus, ähm, das Lämpchen ausgelöst. Ja? Und dann von 0BB zu dem Lämpchen L1. Wie ich hier sehen. das ist dieses Kabel. Und der Kabel der Quelle, das ist von der Quelle bis zu 0 ba Geht, ja. So, jetzt haben wir schon die Negationsfunktion erklärt und hier könnt ihr auch das am der Wahrheitstafel äh, auch, auch sehen, ja, wie sie funktioniert. Dann die Tautologie, die habe ich auch im vorigen Video erklärt, dass der unabhängig von, den Ein, von dem Eingang, ist in einer Tautologie, äh, brennt das Licht immer. Und das wäre das dritte, ja. Wie ihr seht, unabhängig vom Schalter S0, ja, brennt das Lämpchen L2 immer. Und, und das ist äh, eine, eine Verbindung. Also, wenn ich hier das Plus... Symbol sieht, das ist hier nicht eine Summe, ja. Hier, dieses Kreuz, dieses Plus-Symbol symbolisiert eine Oder-Schaltung. Also, ist S0 auf, auf, äh, auf 0 oder das Lämpchen S0 ist auf 1. Aber es muss ir irgend auf 1 oder 0 sein, immer. Und deswegen, äh, brennt immer das Lämpchen L2, ja, weil, weil, es, weil der Schalter ist 0 auf 0 oder auf 1. Es ist gar keine andere Möglichkeit, ja. Und hier sieht er es in einem elektrischen Modell. Ich möchte sagen, dass in der Wissenschaft und Technik einen äh, realen Modell, einen Physik, physikalischen Modell, äh, wir können verschiedene ein, ein, Also eine, ein physikalisches System kann verschiedene Modelle können wir verschiedene Modelle erstellen. Das kommt darauf an, wie wir wie viele Genauigkeit äh, wollen wir mit wie viele Genauigkeit wollen wir voraussehen, was passieren wird mit diesem System, und äh, wenn wir nicht so viel Genauigkeit brauchen, dann ist das System einfacher, wenn wir mehr Genauigkeit haben, ist das System komplizierter. Das Modell ist, ist komplizierter. Und das kann man auch im elektrischen Modell sehen. Wenn ihr mit dem Multimeter misst, äh, werdet ihr sehen, wenn, wenn äh, Strom fließt, dann fällt ein bisschen die Spannungsquelle. Hier haben wir ein Modell, eine ideale Spannungsquelle. Das kann ich auch im anderen Videos erzählen, also die ganze Theorie der Elektrotechnik. Ja? Aber hier kann ich das nicht machen, sonst würde das Video viele Stunden, Stunden dauern. Ja? Aber äh, hier im idealen Spannungsquelle die wir hier symbolisieren mit, mit, mit diesem Symbol einer Batterie ist die Spannungsquelle eine Spannung, eine ganz äh, gleichmäßige Spannung, die ganz konstant ist, ja, Und im Idealfall sind das 4,5 Volt, wie ich ja schon erklärt habe, ja, aber wenn Spannung fließt dann äh, fällt ein bisschen die, die Spannung in der Quelle. Und das ist hier nicht modelliert. Der, diese kleine, zum Beispiel könnte es von 4,5 Volt zu 4,4 Volt oder 4,3 äh, Volt sinken, wenn, wenn, wenn, wenn Strom fließt, ja. Und wie könnten wir das modellieren? Na, mit einem kleinen Widerstand von wenig Ohm könnten wir hier einen internen Widerstand der, der Spannungsquelle auch modellieren. Ja? Und dann würden wir äh, vorhersagen, die, die Spannung der Spannungsquelle besser vorhersagen können. Äh, das werden wir im Allgemeinen äh, nicht so äh, brauchen. Das ist nicht so wichtig. In, in, in unserem Modell, aber wenn wir ganz genau messen, vor, die Messungen vor, voraussagen äh, äh, wollen, dann würden wir dieses Modell komplizierter machen mit Widerständen. Ja? In diesem Fall hat einen, eine reale Spannungsquelle ist nicht ideal und hat einen kleinen Widerstand. Und in diesem Widerstand, wenn kein Strom fließt, dann fällt auch keine, keine Spannung. Ja? Das ist das Ohmsche Gesetz. Ich, ich, ich hoffe, dass die meisten auf von euch ein bisschen von dieses wissen. Ja? Und so mit einem kleinen Widerstand können wir diesen Spannungsabfall der Spannungsquelle modellieren. Ja? Ich will damit sagen, dass eine ein physikalisches System mit verschiedenen Modellen haben kann. Ja? Verschiedene elektrische Modelle und verschiedene Modelltypen. Hier haben wir die elektrischen Modelle und rechts den, Logik, den logischen Modell der, desselben Systems. Der, ja? In diesem Fall ist das logische Modell ein Negator. Und äh, äh, äh, es ist ein Dreieck mit einem kleinen Kreis am, am rechten äh, Ende des Dreiecks. Und das symbolisiert, dass L1 äh, das äh, negiert, den ersten Negationswert von S. S0 hat, ja. S0 auf 0, S1 auf 1, S0 auf 1, dann ist L1 auf 0, ja. Und hier haben wir das Programm. So, jetzt gehen wir zu, zur nächsten Funktion. Das ist äh, die Tautologie. Hier haben wir ein elektrische Modell, sehen wir, wenn der Schalter von 0 auf 1 geht, dann äh, fließt auch Strom auf 1 oder auf 0. Das ist ja ganz einfach. Und äh, hier habe ich das System, das äh, unabhängig vom, vom Eingang, also wenn s 0 auf 1 oder s 0 auf 1 steht, dann ist, brennt das Lämpchen immer, und hier habt ihr das Programm. Ich lasse, dass ihr ja dieses Programm, wenn ihr äh, irgendetwas nicht versteht, könnt ihr mir in den Kommentaren sagen und ich werde euch alles erklären, was ihr nicht versteht. Ja. Das ist ganz wichtig, weil wir alles, was wir mit dem Logikus machen werden, müsst ihr das hier, das ist fast das Wichtigste, äh, was ich in dieser Tafel ähm, euch hier äh, gestellt habe, äh, um, um die Schaltungen gut zu verstehen und die Programme, und das, das wenn ihr selber Programme erstellen wollt äh, und, und ganz äh, Kreativ sein wollt, dann müsst ihr alle der Theorie verstehen, diese Theorie verstehen. Warum? Weil schon jemand, sehr weiser Mann, gesagt hat, es, es, es gibt nichts Praktisches, Praktischeres als eine gute Theorie. Ja? Und es ist wichtig, dass ihr die Theorie versteht. Sonst könnt ihr auch die Schaltungen äh, montieren und sie werden funktionieren, aber ihr werdet nicht. Neue Schaltungen erstellen können, kreative Schaltungen, ja, die ihr selber konzipiert und auch optimiert, dann müssen wir gut die Theorie verstehen. Und deswegen mache ich so viel, äh, äh, äh, will ich viel, viel äh, be das äh, betonen, ja. So, und hier im, im logisches Modell habe, habe ich hier einen Viereck mit einem T. das Ich äh, habe nicht gesehen, dass es für die, dieses äh, System ein einen Symbol, einen Symbol gibt. So habe ich hier, dann erstelle ich selber ein Symbol. Ich erfinde die Symbole und die Sachen, die ich sehe, da, dass sie brauchbar sind. Ja. Und der, äh, wie ich gesagt habe, L2 ist immer eins unabhängig wie der Eingang ist. Das, wenn, das können wir verallgemeinern, auch wenn wir viele Eingänge haben. Wenn, wenn unabhängig von den Eingängen der Ausgang immer 1 haben, dann haben wir eine Tautologie. Und dann können wenn wir es, äh, wenn wir das in einen mathematischen Beweis auch umstellen, äh, dann hätten wir diesen mathematischen Satz auch bewiesen. Ja? Und hier sieht ihr, wie ich den Programm, könnt ihr nachschauen, dass es hier so ist, ja, und jetzt, wenn wir weitermachen, ja, jetzt haben wir fast kein, ich mache die eine Lampe ein, ja, weil wir fast keinen Licht haben. So, ja, jetzt können wir weitermachen. Und auf die Kontradiktion, die habe ich äh, nicht erklärt im vorigen Video. Und hier könnt ihr sehen, dass die Kontradiktion, das ist Punkt von, das ist nicht Multiplikation, das, das stellt die Unschaltung dar. Und wie ihr seht, das ist das vierte Lämpchen. Äh, äh, es kann nicht äh, in, in selber, zur selben Zeit der Schalter auf 0 oder auf 1 stehen, und wenn S0 den Schaltschieber nicht gleichzeitig auf 1 oder 0 steht, dann das Lämpchen brennt nicht, also unabhängig von den Eingängen äh, brennt das Lämpchen L3 immer auf 0, ja? hier ist das nicht L2, das ist L3. Ja. Verzeihung, L3, ja, die letzte Lämpchen ist die Kontradiktion und es ist nicht möglich, dass, logisch nicht möglich, dass es 0 gleichzeitig auf, auf 0 oder, und auf 1 steht und deswegen, das Lämpchen ist immer auf 0 und es brennt niemals. Und ist, äh, jetzt seht ja das elektrische Modell der Kontradiktion. Hier, äh, unabhängig vom Schalter, kann nicht auf Stellung 1 und ist nicht auf Stellung 1 äh, elektrisch verbunden. Und so kann kein Strom fließen in keiner der Positionen des Schalters. Ja. Und hier habe ich auch äh, das logische Modell mit einem Viereck, mit einer k der Kontradiktion symbolisiert und L3 ist immer 0, unabhängig des Wertes vom Schalter, Schaltschieber ist 0 und hier äh, ganz recht habe ich hier das Programm, hier könnt ihr könnt es hier auch, äh, auch sehen, dass das es so ist, also erst geht es von der Quelle nach 0EA, ja, von der Quelle zu 0EA über alle diese Drähte, aber das ist dasselbe, als ob ich von der Quelle direkt zu zu 0EA einen Kabel äh, verbinde, ja, und deswegen habe ich es so symbolisiert, und dann ein anderes Kabel von 0EB zu 0FA, und dieses Kabel ist äh, blau codiert, weil es nicht direkt zur Quelle und nicht direkt zu einem Lämmchen geht. Ich habe ja gesagt, erklärt, aber ich werde es wieder, weil es das ganz wichtig ist und so wir werden die, die, Schaltungen, wenn die Schaltungen komplizierter werden. Die Programme werden viel mehr blaue Kabel sehen, die nicht direkt auf die Eingänge zur Quelle und nicht direkt zu den zu den Ausgängen, also zu den Lämpchen führen, ja. Das ist das Erste, das nicht direkt dieser Blaugabel zu einem, zu der Quelle und nicht zu einem Lämpchen führt. Deswegen ist es, ist es blau. Ich werde diese drei Farbenkodierungen für alle Programme, weil ich empfinde, dass es äh, viel verständiger, die komplizierten Programme werden viel verständiger sein, wenn wir gleich auf einen Blick wissen, welche Kabel zu den Lämpchen führen und welche Kabel mit der Quelle verbindet sind, ja? Und dann geht ein, das letzte Kabel geht von, äh, zum Lämpchen L2, ja, von 0FB zum Lämpchen L3, ja? Und jetzt werde ich euch etwas erzählen. Ich war nicht sicher, ob ich euch das erzählen wollte, aber es gibt. Aber also, jetzt denkt ihr etwas, was im logischen Sinne unmöglich ist. Was wäre, wenn wir die gleichzeitig den Schalter S0 auf 0 oder auf 1 stellen könnten? Gleichzeitig dann würde das Lämpchen L3 brennen, ja, aber im Prinzip ist das nicht möglich. Aber wegen der elektrischen, äh, wie das elektrisches, äh, die elektrische Schaltungen des Logikus äh, gebaut sind, wenn wir den Schalter S0 in der Mitte zwischen 1 und 0 stellen, also da, das solltet ihr nicht im, im allgemeinen Gebrauch des Logikus machen. Aber ich will euch, dass äh, hier ist es sehr, sehr lehrreich, dass wenn wir S0 und S0 äh, die Negation von S0 gleichzeitig haben könnten, oder also S0 gleichzeitig, auf 0 oder auf, und auf 1 haben, dann würde im, das Lämpchen L3 brennen. Und ich will euch das zeigen, wie wir gleichzeitig die Schaltung auf 1 mit der Schaltschieber gleichzeitig auf 0 und 1 ähm, stehen kann. Seht ihr, wenn wir das auf der Mitte stellen, dann brennt das Lämpchen L3. ja. Aber im normalen Gebrauch solltet ihr das nicht machen, weil das, nie, das ist ein, eine, logisch, ist das, ist, ist das nicht äh, korrekt, ja. Und wenn es auf 1 steht, wir müssen den Schieber ganz einschalten, dann ist es eine 1, Lämpchen brennt nicht. Und, aber wenn wir nicht schnell gehen, wenn wir schnell gehen, brennt das, ist keine Zeit, dass das Lämpchen brennt, ja. Aber wenn ich das Lämpchen langsam von S2 zu N1, wenn sie ja sieht, Lämpchen L3 brennt einen Moment, ja. Aber logisch müssten wir die Schalter schnell von auf 0 auf 1 und dann... Wie ihr seht, äh, brennt das Lämpchen L3 nicht, ja. Aber das ist eine, eine sehr reiche Kuriosität, dass wir den Schalter auf in der mittleren Stellung äh, gemeinsam, äh, also im selben Moment auf 0 und 1 äh, äh, elektrischen Kontakt macht, ja. Ja, und mit diesem Video, das ein das kürzer ist als das vorige. Und auch habe ich das erste Experiment zusammengefasst und auch ein paar Sachen mehr, also elektrische Modelle, logische Modelle, habe ich euch erzählt. Ich habe also, dass man das ist sehr wichtig für Wissenschaft und Technik, für alle, nicht nur für, für unseren Logikus oder für Elektrotechnik oder für die Logik. Das ist für alle Wissenschaft und Technik wichtig, dass, um zu verstehen, dass wir von einem äh, realen System wie unser Logikus äh, verschiedene Modelle erstellen können. Ja, Und welches Modell? sollen wir benutzen. Ja, das kommt darauf an, was wir machen wollen. Wenn wir nur die Logik verstehen wollen, Das Logikus, dann ist ein der logische Modell sehr brauchbar. Ja, aber wenn wir zum Beispiel zur Fehlersuche äh, oder Fehleraufspülung gehen wollen, dann könnte das elektrische Modell sehr brauchbar sein. Und auch bei einem äh, Z, äh, selben Tipp von Modellen, für elektrische Modelle, haben wir gesehen, dass wir, dass wir wenn wir mehr, ähm, also mehr Genauigkeit äh, äh, haben wollen, dann können wir auch das Modell komplizierter machen und dasselbe, dasselbe System, dasselbe äh, reales System kann für eine Ummenge von verschiedenen Modellen haben. Und das ist wichtig in allen Gebieten der Wissenschaft und der Technik. Und deswegen betone ich das ganz genau. Ah, und ich habe nicht erzählt, dass hier unten für die 0 Volt Referenz, äh, dass wir wissen, habe ich hier dieses kleine äh, äh, Dreieck mit einem Kabel. Das ist auch Standard, ja. Das will sagen, dass das untere Kabel in allen unseren elektrischen Modellen den äh, Referenzwert, also den 0 Volt Wert, hier ist. Und hier im, im, im, im positiven ähm, Pol des Batterie würden wir dann ungefähr 5,5 Volt messen. Wenn ihr wollt, werde ich ein anderes Video nicht heute. Das wird ein altes Video sein, werde ich euch ähm, erzählen, wie man alle Spannungen, Ströme und Widerstände an unseren Logikus messen können. Und dann brauchen wir den elektrischen Modell und nicht der logische Modell ist viel abstrakter, weil er nicht nur ähm, auf unseren Logikus. Ähm das elektrische Modell ist ja auf unseren Logikus, ja, das Elektro, das ein ja, elektromechanischer Computer ist, aber die logischen Modelle sind auch auf Transistor-Computer äh, oder irgendeine andere, äh, auch Flüssigkeitscomputer gibt es oder oder äh, hydraulikcomputer computer oder computer die mit luft äh, äh, gehen würde man das auch äh, dasselbe modell haben ja also ist das nur das könnte ein elektrisch ein, ein elektrischer computer darstellen, ein elektronischer computer mit Transistoren oder vorher mit vakuumtubes tubes mit also, äh, wie heißen die, ja, die die vorgänge der transistoren ja. äh, könnte man einen auch moderne computer könnte man so symbolisieren in nur moderne computer mit einer ummenge von transistoren funktionieren die man nicht so gut durchschauen kann wie in unseren logikus Deswegen ist der Logikus für die, ähm, für Lehren sehr, sehr gut äh, zu brauchen. Und ja, ich glaube, es ist schon Zeit, Schluss zu machen. Vielen Dank, dass ihr das Video angesehen habt und äh, ich hoffe, im zweiten im nächsten Video will ich sagen, das Experiment 2 des Logikus zu erklären. Aber da werden wir auch äh, viel Theorie haben, weil wir alles, äh, ich will euch alles erzählen, was wir mit zwei Schaltern anstellen können. Ja? Dann sind es nur nicht vier Funktion logische Funktionen, dann werden es schon 16, verschiedene Logikfunktionen, es ist, sind, wir werden nicht alle 16 erklären, weil das schon viele sind und mit mehr Eingängen, dann sind das ja eine Ummenge von verschiedenen logischen Funktionen, die wir die wir programmieren können. So, ja. Jetzt äh, vielen Dank und bis nächste Video.